Ja, das kommende Video ist leider etwas unscharf. Ähm, Grund dafür ganz banal, äh, ich habe das Interview geführt und Sebastian meine Kamera in die Hand gedrückt. Ähm, ja gut, jetzt kannte sich Sebastian nicht mit meiner Kamera aus und auch nicht mit dem Fokusverhalten. Ist ein bisschen unscharf, aber das Wertvollste ist das, was gesagt wurde. Ja, von daher, ich, ich hoffe es ist zu verschmerzen, aber das war als kleiner Disclaimer. Ja, guten Tag. Hier auf der Gamescom 2019 neben mir habe ich dem Sebro stehen. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hey Leute, ich bin der Sebro. Viele von, mich, von euch kennen mich noch von den Artikel 13-Demos damals aus Köln. Ich habe die damals quasi initiiert, habe sie angemeldet und durchgeführt und der gute Dennis, der war auch dabei damals. Genau, ich, dank ihm durfte ich dann Redner sein und ich glaube nicht nur einmal, auf den auf den demos wirklich coole sache so jetzt ist es ja aber auch schon schon ein paar monate her ja. dass dass die dass die demo stattgefunden stattfanden und axel Voss hat sich zufällig hier auch glaube ich auf der gamescom eingefunden ja axel Voss hat heute ein panel wo quasi über das urheberrecht noch mal gesprochen wird bin ich sehr mutig von ihm quasi in die Höhle des löwens zu kommen ja, äh, da muss ich an dieses meme denken if he dies he dies ne ja <lacht> passiert halt ähm, ja, aber wenn man. Ich hab's Tage selber gemerkt, das ist jetzt quasi vor ein paar Tagen ein halbes Jahr her gewesen. War ich ich habe mir dann auch nochmal die Bilder angeguckt gehabt. Da waren ein paar schöne Bilder dabei. Hast ja auch sehr viele gemacht, ne? Stimmt, auch, auch sehr viele. Ich glaube, ich war die zweite Demo dann hier. Und ich ja. weiß noch, ich weiß noch, wo mir dann irgendwie das erste Mal die, die erste Demo in die Timeline gespielt wurde bei Twitter. Und dann gesagt, ja, die machen ja jetzt in Köln eine Demo, äh, Artikel 13. Ich ja. dachte, hey Moment, wie hast du gar nicht mitbekommen, wie viele Leute kommen denn da? 13? Ich war auch, nee, ich war auch am Anfang. Das war mir wirklich so. Ich habe gesagt, bei der Polizei, ja, ich denke mal, da würden so 80 Leute kommen, bis 100. Und dann habe ich äh, gemerkt, ja, Twitter geht schon sehr steil. Ich habe halt Twitter benutzt und das äh, hat, nachdem die Marmeladenoma das damals geteilt hatte, da ging es dann wirklich viral. Dann ging es über Mr. Newstime und die ganzen anderen YouTuber. Gronk hat darüber berichtet und da dachte ich mir schon so, oh scheiße, Alter. Und dann habe ich dachte äh, am Morgen der Demo noch angerufen gehabt. Bei der Polizei meinte, Leute, ich glaube, da werden deutlich mehr kommen. So, ich glaube, da werden knapp 800 bis 1.000 Leute kommen. Und ja, am Ende waren es dann 1.500 bis 1.800 Leute. Das war schon krass. Ich glaube, dann schon bei der zweiten Demo, eine Woche später, ja, war eine waren, Woche später. Über, waren über 3.000 dann schon da, ne? Das war quasi, übermorgen wäre der Tag, halbes Jahr, zweite Demo, ja. Du hast es ganz genau im Kalender markiert. 16.02. War, also 16. <lacht> war die erste Demo, eine Woche danach, quasi 23. Ja, da war die zweite Demo. Da waren dann auch deutlich mehr, oder? Ja, und da weiß ich, da weiß ich noch, wo, wo du dann sagtest: Ja, halt mal eine Rede, bereite dich mal vor auch so ja. ein bisschen. Und ich dann so: klar, Rede gehalten, vor Leuten gesprochen, hast du ja schon mal, ne? So, dann, dann bin ich selber auf dieser Demo, merke die, die Energie, die dann auch da war, ne? Ja, das war phänomenal. Das war ich war auch bei der ersten Demo schon so total baff, wie viele Leute da kamen. Und die Stimmung auch am Ende bei der Kundgebung am Dom bei der ersten Demo, das war ja. auch. Alle haben sich hingesetzt und das Wetter, die Sonne hat schön reingeschienen, man konnte schöne Fotos machen. <lacht> und, und ich war dann aber auf jeden Fall, als ich dann meine Rede halten sollte, auf dem Pritschenwagen dann stand, ich war so am Zittern, weil ich so aufgeregt war, ich so, okay, da sind dann doch ein paar mehr Leute als ich dachte und ja. es sind, das sind alles die Menschen, die ja irgendwie für das Thema auch auf die Straße gehen, für das man so kämpft, sich einsetzt ja. und äh, ich war sau aufgeregt dann auch noch. Ey, das war bei meinem ersten Mal, bei der ersten Demo auch genauso, ich dachte mir auch wirklich da kommen nicht so viele und ich habe tatsächlich die komplette erste Demo in einer Nacht organisiert gehabt. Ich hatte nicht geschlafen, ähm, war noch Arbeiten vorher. Nach der Demo war ich arbeiten. Das war für mich so komplett nur Arbeiten in dem Wochenende. Und ich war auch mega nervös bei meiner ersten Demo. Das war krass. Jetzt haben die alten Männer hier quasi irgendwie von äh, anekdotischer Erzählung ihrer, ihrer Demo-Erfahrung gemacht. Ich ähm, weiß gar nicht, ja, das letztens, ich hätte es letztens, glaube ich, nochmal irgendwie geschrieben, ja. Wir müssen eigentlich nochmal was starten, weil jetzt in Gesetzgebung ist es ja noch nicht eingeflossen. Ja, es war ja der Punkt, dass sie diese Konsultation äh, haben wollten oder angestartet haben, dass die Leute quasi via PDF-Datei ihre eigenen Vorschläge für die Umsetzung des Urheberrechts reinbringen können. Stimmt, ja. Und da dachte ich mir so, vielleicht nochmal darauf aufmerksam machen, dass die Leute dann sagen, okay, ich habe eine Idee vielleicht, weil jeder kann vielleicht eine Idee haben im Endeffekt, äh, man muss sie halt nur rüberbringen. Und wenn diese Idee gut ist, vielleicht nehmen sie die auch an. So eine Idee, die für beide Seiten okay sind. Was ist denn bei dir so hängen geblieben, auch von den Demos? Jetzt nicht, nicht nur von den Erlebnissen, sondern persönlich hast du ja vieles gelernt, ich, ich auch. Äh, vieles gesehen, aber auch vor allen Dingen, ähm, also viele Menschen politisiert. Das ist Ja, also das auf jeden Fall, dass ich viele Leute politisiert habe. Ich habe gerade eben einen getroffen, ähm, der kam aus Fürth, also bei Nürnberg, und er meinte so, dass du die Demo gemacht hast, das hat mich dazu angesprochen, auch eine Demo zu machen. So, ich habe dann in Fürth eine Demo gemacht und das fand ich total niedlich. So, ich glaube, ich habe sehr viel, ja, sagen wir mal, politischen Schwung bei der Jugend mal reingebracht, Denke ich mal, hier in Deutschland. So, die Leute mal auf die Straße gebracht. Ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall. <lacht> Weil es ist schon ein wichtiges Thema im Endeffekt, dass die Leute sich mal für ihre Interessen in Sachen Politik einsetzen in Deutschland. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja. Weiß nicht. Wie geht's weiter? Hast du irgendwie was gedacht? Ähm äh, ja, Hast du ist irgendwas gedacht? Weiß ich nicht, ne? Ich weiß es auch nicht. Also ich bin heute erstmal nur auf Gamescom. Ich, der Force ist zwar hier, aber es ist äh, unmöglich, da reinzukommen für mich heute, auch wenn ich Initiator war. Irgendwie habe ich es nicht geschafft. <lacht> aber äh, ja, ich habe ihm schon äh, gesagt, meine Meinung, stand ihm schon gegenüber. Das stimmt. Ähm, da, das weiß ich nicht. Das war doch irgendwie der Tag. Ich saß tatsächlich erst in der Schule bei ihm auf dem Podium, mit ihm auf dem Podium. Ja. Und du warst dann äh, an der Hochschule, glaube ich. Dann. Genau. Genau. An der Hochschule. ist war derselbe Tag. Das war diese Vorwahl, EU-Wahl-Kampagne ähm, von ihm, um es nochmal bei den Leuten einzuschreiben. Wahlkampf, <lacht> ne? Wahlkampf. Wahlkampf, genau. Ähm, also Lügen versprechen und nicht einhalten. <lacht> Nein, beziehungsweise Lügen. Lügen und ja, Lügen. Ähm, nee, ich... War da und, ja, war eine gewisse Anspannung im Raum, habe ich gemerkt, von seiner Seite aus, aber auch, keine Ahnung, waren sehr viele Artikel 13 Leute da, also die dagegen... Einfach mit dem Säumerke ne? Genau, es war das, die Debatte mit dem Säumecke. es waren ein paar Leute, die ich durch die Demo kennengelernt, mit dabei, also ähm, von daher, ich habe mich am Ende mit ihm unterhalten und ich dachte mir nur so, sehr, es ist zwar noch ein Mensch, aber, na, ja, das hatte ich äh, auch auf der auf der Podiumsdiskussion dann gemerkt. Im, im Prinzip hat habe ich alle Argumente schon mal gehört in anderen ja, Diskussionen, die ja. du irgendwie im Video mal gesehen hast und so weiter. Und das fand ich irritierend, ähm, dass es quasi immer nur die Platte war, die dann in etwas Variationen immer wieder abgespielt wird. Ja, es ist halt oder? immer Schema F gewesen. Er ja. hat halt sein, sein Ding äh, einstudiert alles. Er hat seine Leute, die auch äh, ihm sagen, was er zu sagen hat. Im Endeffekt, ich weiß nicht, vielleicht hat er so ein kleines Menschen im Ohr sitzen oder so. <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht tatsächlich mit der Artikel 13 Sache, ob die da eine Lösung finden. Ich habe heute einen Artikel noch gelesen, wo es darum ging, dass Experten auch immer noch sagen, das ist ja. ohne Ablautfilter nicht möglich. Ja. So, und das wollen wir halt immer noch verhindern im Endeffekt. Auf jeden Fall. So, jetzt bist du ja nicht nur nicht nur Demo-Organisator und äh, Politisierer, ja. äh, sondern ein bisschen Eigenwerbung für dich. Du bist ja auch, äh, bist ja auch selber Zocker irgendwie. Ich, ja. äh, auch, auch, ich glaube, wo bist du denn eigentlich beruflich, wenn ich jetzt diese Eigenwerbung erstmal? und dann kommen wir zum nächsten Teil. <lacht> ähm, ich bin als Barkeeper beruflich tätig äh, in einer e sports und Gaming Bar hier in Köln. Sehr zu empfehlen, sehr Z zu empfehlen. Sehr zu empfehlen, ja. Dann lernt ihr diesen Mann hier auch kennen. Genau, wir haben diverse Konsolen, äh, diverse PCs, wo man dran zocken kann. Ähm, Super nette Community, für jeden Gamer eigentlich genau das Richtige und für jeden Nerd. Kommt vorbei einfach und macht euch selber ein Bild. Und dann hast du glaube ich aber noch einen, einen Twitch-Stream. Genau. Äh, das wäre auf Twitch, äh, ganz normal Sebro, so S-E-B-R-O. Okay, wird, ein. wird hier eingeblendet. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, bin jetzt auch wieder ein bisschen aktiv am Stream. Ich fange jetzt wieder gerade an, hatte quasi eine kleine Sommerpause gemacht. Und jetzt starte ich wieder durch mit ein bisschen World of Warcraft. Ach so. <lacht> Klassik kommt ja raus. Stimmt. Ja, du warst, glaube ich, was hattest du? Apex hattest du ja sonst immer? Nee, äh, ich habe eigentlich sehr viel äh, kreuz und quer gespielt. Ach ich spiele so. sehr viel kreuz und quer, ich habe kein festes Game. So, WoW war schon immer. Ich habe hab in der Beta angefangen und 14 Jahre, 15 Jahre jetzt gespielt schon. Boah. Ja, das ist ja. ja ja meine ja, Zeit Stimmt. das ist schon eine gute Zeit <lacht> da gab es die Giga Games noch Giga Games ja da sind... bin ich groß geworden ich auch guck und jetzt ist hier heute sagt hier irgendjemand ja guck mal die Leute von Rocket Beans TV die waren mal bei Giga was ist Giga das genau. ist echt traurig aber es ist auch genauso das ist jetzt meine das habe ich die Tage auch gemerkt ich hatte meinen Kleiderschrank durchwühlt und hatte ich mein 2009er Gamescom-Shirt so also quasi erste Gamescom in Köln vor zehn Jahren und das war für mich einfach so Nostalgie vor. <lacht> das, das, das stimmt. Letztens, wir hatten vorhin noch, noch eine getroffen ähm, und da kamen wir auch so ein bisschen ins Schwelgen und dann, ja weißt du, damals noch 2005 die Games Convention in Leipzig. Leipzig. oh. Da habe ich auch sehr viel gehört, dass sie echt viel geiler gewesen ich sein Ich habe das 16er-Bändchen noch, weil ich damals oh. noch schon, ich habe mich riesig gefreut. Ich durfte in die 16er-Stände, naja. äh, mein Bruder hat es nicht bekommen, weil er eben noch keine 16er hat. Und, äh, fand ich damals klasse und riesig. Kam die, ich glaube, die Xbox 360 war angekündigt. Boah, das ist schon sehr lange her. Das, das ist schon echt lange <lacht> her. Ja, das ist krass. Ja. Man wird, die Zeit geht schnell vor, vorbei, muss ich ehrlich sagen. Die Zeit geht schnell vorbei. Ja, guck, ne, jetzt jetzt kommen wir wieder die alten Leute erzählen vom Krieg. Ja. Und... hast äh, alles besser! Ja, und, und wir erzählen gleich auch noch irgendwie, ja, wir, wir fiebern der Ankündigung von Half-Life 3 auch noch entgegen. Also, ja. man mag es kaum glauben. Ja, vielen Dank! Kein Problem. Würde ich sagen. Hat mich echt gefreut. Ja. Wir gehen, wir gehen jetzt auch ein bisschen durch die Messe bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Und ja. äh, wir sehen uns im Melter noch. Ja, werden wir. Und, Und euch auch. Ja, euch auch. Vielen Dank. Ciao. Ciao.